Wir machen eine Doku über das Rittersportfundbüro. Rittersportfundbüro? Ja. Was warst du? Nee, ja. Das nee also wir sind nicht aus Dresden. Aber wir sind so, aus Dresden. Also, das ist eigentlich in, äh, in ganz Deutschland jetzt ja. äh, das okay. Thema irgendwie auch von den Nachrichten. Es gibt manche Leute, dass das, die sagen, das sollte illegal sein aus Datenschutzgründen. Ja, ja. was Rittersportfundbüro? Ja, dass wenn du jetzt deine Bahncard verlierst oder so. deinen Persen nee. oder so, ja. dann kriegst du den von der Schokolade wieder. Ah, alles Habt klar. Habt ihr noch nicht gesehen? Nee. nee. nee. Ach, gar nicht glaub, nee. Nee. Habt, ihr, habt, ihr, habt ihr eine Bahncard? Nee. Oder einen Personalausweis? Äh, Personalausweis, ihr... ja. ja. Ist der registriert für kommerzielle Nutzung? Nee, bei mir nicht. Bei mir kommt es auch nicht also, du mit dem Finger abdrücken. Darfst? Nee, wenn er, wenn er, äh, wenn er auch mit 7.0 anfängt, dann ist er nicht gut. Guck mal nach, musst du mal zeigen. Die ausgesucht. Ah, nee, er, fängt, er fängt mit L8 an. Das heißt, er ja. ist registriert. Wir kommen jetzt hier benutzen. Okay. Hast du den? Äh, hast du den schon mal verloren irgendwann? Nee. In der Waschmaschine mitgewaschen oder so? Nee. Das, nee ja. Ja. Äh, das, das ist ganz witzig. Also wenn du jetzt den theoretisch verlieren würdest, okay. dann würdest, würdest du den von Rittersport wieder kriegen. Das kannst du doch. Äh, warte, das kann ich mal ausprobieren. Äh. Äh? Ihr habt ja noch sieben Minuten Zeit oder sowas, ne? Ja. Komm mal kurz mit, das lohnt sich, das ist ganz witzig. Was ist das ich <lacht> Komm mit, das lohnt sich, ja, ja. ja. Ähm. Fangen wir jetzt gleich zusammen? Ja. Wir <lacht> gehen mal hier rüber. Wie heißt eigentlich, Ich bin äh, Jan Juro, hallo. So, naja. hallo Sophia. Hallo Sophia. Tobi. Tobi, hallo Tobi. Ja, ja, ja, ja. <lacht> ich glaube hier drüben. Genau. Hier drüben ist ein Gulli. Ich weiß also du jetzt wenn auch nicht jetzt rein, rein, oder? verlieren würde. Also. also angenommen, der fällt ist ein Bulli rein. So. Ja. Dann kriegst du den jetzt wieder von Ritter Sport. Also sozusagen... Also krieg ich den jetzt wieder. Oh. Ja, das ist ja der Mark. es ist ja der Marketing Gag von Ritter Sport, dass du <lacht> wieder von der Schokolade wiederkriegst. Habt ihr noch nichts von gehört? Nee. nee. Du musst du halt, du halt eine Tafel Schokolade Das war dein Ausweis, richtig? Ja. Du musst halt eine Tafel Schokolade kaufen. Ist der. Komm, haben, komm Hier ist ein Laden drin. Ich gebe dir 2 Euro, bitteschön. Ich habe ihn ja jetzt reingeworfen. Du eine Tafel Schokolade. dann wieder. Genau. Also, das ist jede Woche eine andere Sorte. Letzte Woche war es Kokos, glaube ich. Diese Woche ist es Marzipan. Ich glaube, Marzipan. Genau, hier ist ein Spa. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, Die kriegen den dann zugeschickt, oder wie? Das ist, die verraten selber nicht genau, wie das technisch möglich ist. Das ist doch der Grund, warum viele Leute da, dagegen protestieren, weil Rittersport selber nicht sagt, was die Technologie ist, die das möglich macht. Also ich weiß es selber nicht genau, aber irgendwie funktioniert das anscheinend. Ihr feiert euch <lacht> den ab, ihr verarscht wenn, dann ist es Rittersport, die uns verarscht. Die uns ja. verarschen. Ja. Genau, also, das kannst du behalten, danke. <lacht> Theoretisch müsste jetzt, wenn das, ich weiß nicht, das klappt nicht immer, aber meistens ist dann in der Tafel tatsächlich der Ausweis drin. Danke, ich werde das aufklären. Ich bin Jan Juro, ich bin Zauberer tatsächlich ja. von Beruf. Ihr habt jetzt äh, teilgenommen an einem sehr ungewöhnlichen Zaubertrick für YouTube. Ich ja danke euch sehr fürs ja. Mitmachen. Ihr seid wundervoll. <lacht> Schön, schöne Reise noch, schöne ja. Fahrt. Dank. Schön, sehr, danke. Macht's gut, ciao Super, euch auch. Perfekt.